hallo herzlich willkommen zu diesem video mein name ist oliver schimmer und in diesem video geht es um das thema restlaufzeit bei energielieferverträgen und da erreicht mich ja relativ häufig die frage was hat es denn hier mit dem thema restlaufzeit auf sich hat es was mit der vertragslaufzeit zu tun und so weiter und deswegen möchte ich heute in diesem video ja ähm, das mal äh, kurz ein stück weit näher erklären weil es ähm, ist relativ einfach die ganze sache die restlaufzeit hat nichts mit der vertragslaufzeit des vertrages zu tun sondern bei der restlaufzeit handelt es sich äh, um den zeitraum den du ähm, Frühestmöglich ähm, diesen Vertrag abschließen kannst, ja. Ich mache das mal äh, konkret an einem Beispiel fest, zeige es dir aber gleich nochmal anhand von einem Chart. Und zwar, wenn du jetzt ähm, bei einem Kunden bist oder deinen eigenen Vertrag dir anschaust, der aktuell bei dir noch läuft, dann hat dieser Vertrag ja immer eine Mindestlaufzeit, ja. Der läuft dann vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem, wie lange du den Vertrag abgeschlossen hast. Und diese Vertragslaufzeit, die kann man zum Beispiel aus den Vertragsdokumenten entnehmen. Nehmen, ja oder auf der letzten abrechnung ähm, kannst du sehen zu welchem zeitpunkt der vertrag ähm, gekündigt werden kann und wenn dieser zeitpunkt länger als zwölf monate in der zukunft liegt von heute an dann könntest du jetzt in diesem fall ähm, diesen neuen vertrag noch nicht platzieren weil du außerhalb dieser zwölf monate bist alles was innerhalb der zwölf monate ist wäre machbar und du könntest heute schon den neuen vertrag abschließen so und jetzt möchte ich das ganz gerne noch kurz an einem ähm, Beispiel zeigen, wo wir das einfach konkret sehen können. Nehmen wir einfach mal an, ähm der aktuelle Vertrag des Kunden, ja, der hat eine Laufzeit noch bis zum 31.12.2019. Zu diesem Zeitpunkt, also zu diesem Termin kann der Vertrag frühestens gekündigt werden. Und jetzt nehmen wir mal an, wir gehen jetzt zurück in die Vergangenheit. Heute wäre der 31.11.2018 und du möchtest jetzt heute deinen eigenen Vertrag quasi umstellen oder möchtest für den Kunden einen äh, neuen abschluss machen und ähm, den vertrag umstellen beim Kunden dann wäre das nicht möglich, weil ähm, laut diesem anbieter den du jetzt ausgewählt hast ähm, ich gehe noch mal kurz zurück wäre ja die restlaufzeit zwölf monate das heißt wir werden hier, außerhalb dieser zwölf Monate, weil vom 31.11.18 bis zum 31.12.19 sind es mehr als zwölf Monate, nämlich 13. Das heißt, wir könnten diesen neuen Vertrag nicht einreichen. Wir müssten also noch ein, besser zwei Monate warten, um den Vertrag dann quasi einzureichen bzw. abzuschließen. Ein anderes Beispiel, in dem es gehen würde, wäre zum Beispiel der 31.12.19, also der Ablauf des Vertrages, der jetzt aktuell beim Kunden besteht. Der ist gleich geblieben und mal angenommen, heute wäre der 30.03.2019. Dann legen wir also innerhalb dieser zwölfmonatigen Restlaufzeit, nämlich neun Monate, vom 30.03.19 bis 31.12.19 sind es neun Monate und das heißt, wir könnten jetzt... Ähm, den Abschluss für den Kunden machen. Das heißt, wir könnten im Prinzip den, ähm, das Ganze auf den Weg bringen, dass der Kunde jetzt quasi einen Anbieterwechsel durchführt, der dann im Prinzip, sobald der, der Vertrag abläuft, dann eben der neue Vertrag im Anschluss daran startet. Das wäre dann möglich, weil wir innerhalb der zwölfmonatigen Restlaufzeit liegen. Also die Restlaufzeit hat nichts mit der Vertragslaufzeit des Vertrages ähm, zu tun, den der Kunde aktuell besitzt, sondern es dreht sich darum, wie, wie ähm, lang im Voraus du einen Folgevertrag beim Kunden platzieren kannst oder wie lange im Voraus du deinen eigenen Vertrag abschließen kannst. Okay, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich und ähm, ja, konnte das relativ einfach für dich erklären. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Umsetzen. Alles, alles Gute. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Bis dann. Ciao, ciao.